Hi, ich bin Tim. Ich bin Softwareentwickler bei der Bredex GmbH in Braunschweig. In meiner Freizeit kombiniere ich gerne mein Hobby das Heimwerken mit meinen beruflichen Fähigkeiten. Daraus entstanden ist mein Wohnzimmerheimkino, welches ich euch heute zeigen möchte. Ich wollte mir beweisen, dass ich mit günstigen Komponenten, bestehend aus Raspberry Pis, Rollladenmotoren, Funksteckdosen und ein paar Schrauben ein vollwertiges Heimkino bauen kann. Dazu gehören Leinwand, Beamerlift, Verdunklung, Maskierung und natürlich ein roter Vorhang. Das ganze Heimkino lässt sich bequem von meinem Smartphone auf der Couch steuern. Bei der Realisierung habe ich viel Unterstützung von anderen Hobbybastlern mit den verschiedensten Know-how-Bereichen erhalten. Bastelst auch du in deiner Freizeit gerne an Projekten mit IT-Bezug? Wir bei der Bridex GmbH bieten dir eine Möglichkeit, dein Projekt vorzustellen und andere Bastler kennenzulernen. Hallo, ich bin Andreas. Ich würde gern im Namen der Firma Bredex zur it Vention, zur ersten it Vention in Braunschweig einladen. Wir möchten euch einen Raum bieten, um ja, als Schüler, als Student, als Wissenschaftler oder auch als Bastler zu Hause eure IoT-Projekte, eure Mobile-Projekte im Bereich Smart Home, Smart Office oder darüber hinaus in unseren Räumen zu präsentieren, Gleichgesinnte zu finden und euch in einer Community austauschen zu können.